Dieses Video setzt die Kenntnisse der ganzen ps mathematik voraus, zumindest Sie links unten. Oh, und jetzt gehen wir zum Thema quadratische Gleichung. Eine Polynomfunktion ist eine Funktion von einer Summe von Potenzfunktionen, deren Hochzahlen natürliche Zahlen sind. Potenzfunktionen, das haben wir schon gesehen, das sind Sachen wie x hoch n, x hoch 2, x hoch 3, x hoch Wurzel 3, aber jetzt bei der Polynomfunktionen dürfen die Hochzahlen nur natürliche Zahlen sein, also 5, 6, 3, 4, 1, 2, 0 oder irgendwas, ja, und jetzt hier, da gibt es auch Koeffizienten, also feste Zahlen, ja, a, n und so weiter, ja. die sind die Koeffizienten, und wenn die höchste Koeffizient, ja, nicht 0 ist, dann ist n die größte Hochzahl, die hier vorkommt und bestimmt den sogenannten Grad der Funktion. Ja, eine Polynomfunktion zweiten Grades ist halt zum Beispiel ja, äh, die Funktion. dann hat sie einen Term mit x hoch 2 und das wird die größte Hochzahl sein. Eine Polynomfunktion fünften Grades wird als, Hochzahl, als höchste Hochzahl die 5 haben und so weiter und so fort. Das bedeutet nicht, dass sie alle anderen Hochzahlen haben muss, aber die größte wird dann so diese, dieses n sein. Ja? Und äh, wenn die größte Hochzahl 2 ist, ja, das spricht man von einer quadratischen Funktion. Ja, q von x haben wir hier geschrieben, ax2 plus bx plus c. Anstatt a1, a2 und a, a2 an 1 und an 0 haben wir hier a, b und c geschrieben, wenn die Koeffizienten nicht so viel sind, dann geht es leichter mit a, b und c, ja, und eine solche Funktion haben wir in der Einleitung des Begriffes der Ableitung gesehen, ja, entsprechendes Video sehen, und um sich daran zu erinnern, die Form der Funktion f und x ist x² sehen wir in Nebenstehendem Bild, da, so sieht diese Funktion aus, ja, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel x0 haben, das ist hier 0, <lacht> und das bedeutet y ist auch 0, ja, es ist dieser Punkt hier. Wenn x 1 ist, ist y auch 1. Auch wenn x minus 1 ist, ist, minus 1 und das Ganze zu Quadrat, das ist auch 1. Minus mal minus plus. Wenn x 2 ist, dann ist y 4, 2 zum Quadrat. Wenn x minus 2 ist, hier drinnen, minus 2 und das Ganze zu Quadrat, das ist wieder auch 4. Also, das jetzt hier ist die Abbildung von dieser Sache, hier in einem Koordinatensystem, ja. Die sind halt die gleiche Sache. ja Wir beschäftigen uns in diesem Kapitel mit den Lösungen einer quadratischen Funktion, also mit den Stellen der Funktion, wo ihr Wert 0 ist. Also das ist was bedeutet, ja Lösung. wenn Bitte auch das entsprechende Video sah, sehen, wenn äh, Sie das noch nicht in Erinnerung haben. ja Lösungen, also das ist wo die x-Achse berührt, wie hier, das ist 0, oder halt <coughs> äh, geschnitten, von der Kurve geschnitten wird. Die entsprechende Gleichung wird quadratische Gleichung genannt. Also die Lösungen, also für f von x gleich 0, q von x hier. ja, Wenn q von x gleich 0 ist, das sind die Lösungen, also die, der Wert der Funktion q von x wird 0 sein. ja, Und das bedeutet, das ist, was hier geschrieben ist, der Wert der Funktion muss 0 sein. Ja, und das bedeutet, schreiben wir jetzt hier, ax² plus bx plus c ist gleich 0. Das ist die quadratische Gleichung. Fangen wir mit einem einfachen an ja, x quadrat ist 9 wir haben gelernt dass die gegenrechnung von quadrat die wurzel ist machen wir es einfach x ist wurzel 9 also x3 ist das die einzige lösung dieser gleichung nein auch der wert minus 3 ist eine lösung der gleichung tatsächlich wenn wir minus 3 und das ganze hoch 2 machen das ist hoch das ist doch 9 ja das könnte man wenn es groß genug hier wäre könnte man auch hier die 9 sehen. ja Auf beide seiten also das bedeutet äh, auch minus 3 ist eine Lösung von dieser Funktion, nicht gleich 0, jetzt hier gleich 9. Ja. Und daher ist es notwendig, bei solchen Fällen beide Lösungen zu schreiben. Man schreibt also als Lösung von x ist gleich 0. Als Gegenrechnung schreibt man nicht einfach Wurzel von 9, sondern Plus oder Minus Wurzel aus 9. Ja. Also sowohl plus 3 als auch minus 3 sind Lösungen von dieser von diesem Ausdruck hier, von dieser Gleichung da oben. Ja. Allerdings haben wir die quadratische Gleichung in der folgenden Form geschrieben. Wir haben gesagt, das ist eine quadratische Gleichung. So sieht sie aus. Ja. Äh, in der Gleichung x x² ist gleich 9, haben wir rechts doch nicht 0. Also das ist nicht so genau in dieser Form. Was können wir machen, dass es genau so aussieht wie hier? Wir bringen einfach die 9 auf die andere Seite. Ja? Und das bedeutet, wir haben jetzt hier x x2 minus 9 ist gleich 0. Also wir haben auf der rechten Seite der Gleichung tatsächlich 0. Ja? Und auch einen Term mit Quadrat. Ja? Und das bedeutet, jetzt können wir sehen, das vergleichen, das hier und das hier. vergleichen, wie viel ist a hier, a. Mit was muss man x2 äh, multiplizieren, damit das da x2 bleibt? Nicht mit 0 bitte, sondern mit 1. Ja? Also a ist 1 in dieser äh, Quadratgleichung hier. b kommt gar nicht vor. Also was müssen wir äh, x multiplizieren, damit es verschwindet bei einer Summe. Hier ist es tatsächlich 0. Also 0 mal x ist 0 und das kann bei einer Summe weg lassen, ja, und das bedeutet hier ist B0 und C, damit wir hier jetzt minus 9 haben, das ist plus C, also muss C minus 9 sein. Das ist hier, das hier, was wir hier sehen, ja, ist auch die plus minus binomische Formel, also die als Produkt geschrieben werden kann. Also wir können jetzt hier schreiben, x hoch 2 minus 9 ist gleich 0, das bedeutet so viel wie, also wir machen die binomische Formel, das kann man als Produkt von zwei Termen äh, ausdrucken, ja, und äh, die Wurzel aus x2 ist x, die Wurzel aus 9,3, 3, also x plus 3 mal x minus 3 ist 0 und das bedeutet, wenn x plus 3 gleich 0 ist, muss man die 3 auf die andere Seite bringen, also das kann 0 sein, damit das Ganze 0 ist und in diesem Fall, wenn das x plus 3 0 ist, dann ist x minus 3 und wenn das hier 0 ist, dann ist x3, also das sind die zwei mögliche Lösungen dieser Gleichung. Wir haben also gesehen, dass die quadratische Funktion äh, Fnx, äh, x, hoch 3, x hoch 2 minus 9, also die entsprechende Gleichung x hoch 2 minus 9, zwei Lösungen hat. Ist das immer der Fall, dass eine quadratische Funktion und die entsprechende Gleichung zwei Lösungen hat, nehmen wir folgendes Beispiel, das hier x hoch 2 plus 10x plus 25. Das ist tatsächlich eine quadratische Gleichung mit a, was steht hier anstatt a? steht 1, ja? wo b steht hier vor dem x 10 ja? und vor c, allein ohne x steht da 25. b ist hier, ja? das ist 10 und so weiter und so fort. Ja? Wir haben das hier mit dem da oben verglichen, ja? das und das da unten. Ja, gehen wir jetzt weiter. Der Term links ist wieder die binomische Formel, die Plusformel. Also das Ganze hier ist so viel wie x plus 5 zum Quadrat. Also, also wie x plus 5 mal x plus 5. Und die einzige Lösung, wenn x plus 5 gleich 0 ist, das ist x gleich minus 5. Minus 5 plus 5 ist 0. Ja? Und das bedeutet, in diesem Fall gibt es nur eine sozusagen doppelte Lösung, nämlich x ist gleich minus 5. Nehmen wir jetzt noch ein Beispiel, x x² ist gleich minus 3. Die Gegenrechnung ist die Wurzel und wie wir im Kapitel über Definitionsmengen als auch im Kapitel über äh, Zahlenmengen gelernt haben, gibt es keine Wurzel von negativen Zahlen. Zumindest in der Menge der reellen Zahlen. Ja. Bringen wir die 3 auf die andere Seite, x plus 3 ist gleich 0, so haben wir eine quadratische Gleichung mit a, was steht vom x vor, x 1, also 1 ist a, b ist 0, denn der Term mit x allein gibt es gar nicht, also mal 0, und c ist gleich 3. Diese Gleichung hat allerdings keine Lösung in der Menge der reellen Zahlen. Wir haben also gesehen, eine quadratische Gleichung und die entsprechende Funktion kann keine, eine oder zwei Lösungen haben. Ja? Hm, gut, okay, nehmen wir noch ein Beispiel, ja? x plus 5 und das Ganze zum Quadrat ist 9. Das ist eine quadratische Gleichung, aber noch nicht in der Form ax² ah, plus bx plus c, noch nicht in dieser Form, ja? bringen wir diese Gleichung in diese Form, so. Dass sie mit 0 auf, auf der rechten Seite steht. Ja? Wir äh, machen jetzt die 9 auf die andere Seite, dann lösen wir die Klammer auf. Ja? Und das Ergebnis ist x² plus 10, x plus 10x plus 16 ist gleich 0. Ja? Das ist eine quadratische Gleichung tatsächlich. Ax ja? anstatt a haben wir 1, anstatt b haben wir 10 und anstatt c hier haben wir 16. Ja, also a ist 1, b ist 10, c ist 16. Obwohl 16 eine Quadratzahl ist, ist x² plus 10, x plus 10x plus 16 keine äh, binomische Formel. Es sollte 8x anstatt 10x sein. Wie kann man jetzt die Lösungen der quadratischen Gleichung finden? Also, wie kann man die Lösungen von diesem Ausdruck hier finden? Ja, wie viel muss x äh, sein, damit dieser Ausdruck hier tatsächlich stimmt, dass also tatsächlich 0 ist? Um das zu finden, machen wir eigentlich die äh, Schritte zurück. Also wir haben da die Gleichung und machen wir zwei Schritte zurück hier. Und dann sehen wir, dass diese quadratische Gleichung hier auch so ausgedruckt äh, werden kann. Ja? Okay, und was haben wir hier? Haben wir eigentlich die binomische Formel. Ja, wir haben hier jetzt die Plus-Minus-Formel. Das ist das Quadrat von x plus 5. Hier, und das ist das Quadrat von 3, die Plus-Minus-Formel. Also das können wir dann als a plus b mal a minus b ausdrucken. Ja. Anstatt a Quadrat haben wir x plus 5 zu Quadrat, also an der Stelle von a ist x 5. An der Stelle von a hier, ja, an der Stelle von a hier haben wir x plus 5 hier. Und an der Stelle von b hier nach dem Minus ja, haben wir 9. Oh, und das bedeutet jetzt hier müssen wir an der Stelle von a x plus 5 schreiben, da steht's. Und an der Stelle von b müssen wir 3 schreiben, da ist es. Also a plus b oder a minus b. b ist 3, a ist x plus 5. Und wenn man jetzt die Rechnungen machen, das ist ganz leicht, dass hier in dieser Klammer ist x plus 8, in dieser Klammer ist x plus 2 und das Ganze muss gleich 0 sein. Wenn das erste hier x plus 8 gleich 0 ist, dann ist x minus 8 und wenn das zweite hier x plus 2 gleich 0 ist, dann ist x gleich minus 2. Es gibt also hier zwei Lösungen, minus 8 und minus 2. Es ist leicht festzustellen. Wenn die Klammer ausmultipliziert, ergibt sich den quadratischen Term am Anfang. Tatsächlich, wenn wir hier bei diesem Ausdruck hier am Ende die Klammer ausmultiplizieren, bekommen wir x plus x2 plus 2x plus 8x plus 16, also x2 plus 2x plus 8x plus 16. Und das ist tatsächlich, was wir am Anfang hatten. x2 plus 10x plus 16. Und das wird nur dann 0 wenn x minus 8 oder minus 2 ist. Das kann man auch ausprobieren, wenn man will. Ja, auch hier in dieser Formel hier x gleich 8 einsetzen oder minus 8 einsetzen oder gleich minus 2 einsetzen, dann ist tatsächlich äh, gleich 0. Und wir wollen jetzt noch die abstrakte Lösung der allgemeinen Gleichung finden, aber das wird jetzt in einem anderen Video vorgeführt. Danke sehr.